Afghanistan in Phase 5: US-Rückzugsstrategie. Die US-Militärs ziehen also kurz vor dem 20. Jahrestag von 9-11 aus Afghanistan ab. Ja. Die gefürchteten und offenbar schier allmächtigen Taliban sind wieder an der Macht. Oh, Schreck. Ein Schock geht durch die Welt. Wer kann denn schon zweimal die stärkste Nation der Welt bezwingen? Ist jetzt die Frage. Ganz zufällig. Pünktlich zum Welttag der humanitären Hilfe erschallt jetzt der Appell humanitärer Organisationen rund um die Welt. Spendet viel Geld an Afghanistan und öffnet dringend alle Grenzen für die Flüchtlinge. Das ist der Ruf. Afghanistan bräuchte Hilfe mehr denn je. Ist natürlich verständlich auf der einen Seite. In schon fast wieder vorauseilendem Gehorsam kündigte das deutsche Außenministerium. Tada, eine Soforthilfe von 100 Millionen Euro an. Die Deutschen haben es ja, versteht sich. Unter den 17 vereinschreienden Hilfsorganisationen finden sich natürlich auch wieder die impflüsternde WHO und das UNO-Kinderhilfswerk. Kinder sind ja bekanntlich, wie wir alle wissen, das mit Sicherheit wirksamste Propagandamittel, wenn man ein Ziel erreichen wird. Doch geht es hier tatsächlich schon wieder nur um Propaganda? trauen wir eigentlich mittlerweile keiner Katastrophe mehr, müsste man fragen. Bevor wir das Urteil finden, schauen wir uns doch einmal die Sache etwas genauer, etwas detaillierter an. Zumindest gemäß unserem Lehrfilm »Wie funktionieren moderne Kriege?« entspricht der Rückzug der US-Militärs aus Afghanistan, exakt Phase 5 einer modernen Kriegsstrategie. Versteht ihr? Ein Rückzug mit dem strategischen Ziel, dass das zuvor kontrollierte Land bewusst ins totale Chaos versinkt, dass der US-Rückzug kurz vor dem 20. Jahrestag von 9/11 stattfindet, hat zwingend zur Folge, nämlich dass nicht allein die Taliban-Lüge rund um 9/11 weiter zementiert wird, sondern auch Phase 6 hat sich damit eröffnet. Und worauf zielt Phase 6 in diesem Film? Die Weltbevölkerung soll das Neuaufbrechen der Taliban mit Ansehen. Ja? Sie soll die ganzen Terror-Shocks von 9-11 noch einmal gleichsam mit Zeitraffer durchleiden. Ja? Bis dahin sagen wir mal, dass alle Frauen der Welt befürchten, dass sie in Kürze in knöchellangen Gewändern und mit schwarzen Tüchern umwickelt um den Kopf, ja, Irgend in finstere Löcher gesperrt werden. Versteht ihr? Das wird jetzt alles aufgebauscht, diese Angst, diese Panik. Bis die ganze Welt schreit, helft doch, wer kann mit diesem Tier kämpfen? Christen merkt auf diesen Satz auf, besonders. Ja. Immerhin scheinen die Taliban ja jetzt, nachdem sie die stärkste Schutzmacht der Welt zum zweiten Mal in die Pfanne gehauen haben, in die Knie gezwungen haben, nahezu unbesiegbar. Die werden jetzt so aufgebauscht, sie selber bauschen sich so auf. Die Welt soll also mit anderen Worten nach, einem, nach einer Totalkontrolle von, äh, von Afghanistan nur noch so lächeln. Ja. Afghanistan ist ausnahmsweise zwar einmal... Kein äh, Ölland, wie sonst immer. Zufällig aber ist ausgerechnet Afghanistan hyperreich an Lithium. Ja? Was ist Lithium? Fragst du dich jetzt. Lithium ist sozusagen das neue Öl für jede E-Mobilität. Weißt du, wisst ihr, hier wird das Ganze nämlich erst so richtig spannend. Denn die Frage steht damit automatisch im Raum, wer wird sich all das Elektro-Gold oder Elektro-Öl, nennen Sie es wie du willst, unter den Nagel reißen da unten, ja. Zumindest China hat seine Interessen schon einmal sehr deutlich angekündigt. Und China ist noch immer tief kommunistisch, tief rot, versteht ihr? Mit absoluter Sicherheit haben aber auch all die Deep-State-Milliardäre nicht übersehen, was da für Bodenschätze in Afghanistan herumliegen, versteht ihr? Denn von den Green Deal haben wir das ja schließlich überhaupt erst gelernt, dass das Geschäft mit dem Elektromobilen und so weiter von dem Treibstoff namens äh, Lithium abhängt. Also zumindest Elon Musk, <lacht> dem Weltraumgianke und äh, Tesla Elektroautohersteller, dürften diese Bodenschätze sicher nicht verborgen geblieben sein. Er ist doch ein ständig heimlicher Beeinflusser der Weltpolitik. So kennen wir ihn mit seinen Taktiken. Konnte Musk, wie ihr wisst, sein Vermögen sogar in nur zwölf Corona-Monaten, ganz am Anfang um weitere 137,5 Milliarden US-Dollar vermehren. Also der Mann versteht sein Geschäft. Und versteht ihr das auch, was hier läuft? Die spannendste Frage lautet momentan, werden sich die freimaurerischen Deep-State-Drahtzieher Chinas oder ihre gegnerischen US Deep State Multis, äh, sagen wir mal, die Lithiumflut unter den Nagel reißen oder werden sie sich gar den Kuchen brüderlich teilen? Als Zwischenfazit gilt zumindest einmal dies als ganz sicher. Unser Anteil am gesamten Kuchen wird wieder einmal mehr nur die Flüchtlingsflut sein. Ja. Der hybride Krieg geht mit anderen Worten weiter, nimmt wieder an Fahrt auf, und zwar ganz besonders gegen uns Europäer. Im ganzen Rückzugsszenario von Afghanistan zeigt sich übrigens eine beachtenswerte Parallele zum sogenannten Untergang der UdSSR samt dem Kommunismus. Denn dieser war ein von Hochfinanz und Marxismus gemeinsam geplanter strategischer Untergang. Das müssen wir einmal verstehen. Schon seit es den Kommunismus gibt, ja, finden mit anderen Worten finden strategische Schachzüge von Hochfinanz im Verbund mit Marxismus zusammen statt. Der Unkundige wird an dieser Stelle natürlich einwenden, ob die Hochfinanz und Marxismus das sind doch Feinde, total was anderes. Und ich sage euch, nein, so ist es nicht. Lasst euch bitte an dieser Stelle korrigieren, alle, die ihr so denkt. Der Marxismus ist eine gezielte Ausgeburt der Hochfinanz zur strategischen Errichtung einer Weltregierung. Zwei Seiten derselben Münze, auch heute noch. Da hat sich nichts daran geändert. Und hier die Parallele wieder zu Afghanistan. Zu Beginn der 50er-Jahre lag die Sowjetunion ökonomisch komplett am Boden, weil sie dem Westen militärisch unterlegen war und die westliche Arbeiterklasse vom Klassenkampf überhaupt nichts hielt, wurde einfach die Strategie für eine waffenlose Kriegsführung entwickelt. Der chinesische Stratege Sun Tzu hat vor Jahrhunderten schon äh, den strategischen Unterbau äh, für diese hybride Kriegsführung geliefert. Die sowjetische Kriegsführung basierte mit anderen Worten von allem Anfang an auf gezielter Täuschung und unmerklicher Zersetzung des westlichen Gegners, eben hybride. Kriegsführung versteckte, das Ziel war klar und fest umrissen. Eine kommunistische Weltregierung, das ist es. Ja. Aber wie soll denn das gehen, fragt sich hier der Laie. Es ist ganz einfach. Die Strategie, die zu diesem Ziel führen sollte, begann mit der Vortäuschung des eigenen Untergangs. Ja, der eigenen Schwachheit, der Untergang des Kommunismus als Strategie. Versteht ihr, das muss man mal verstanden haben, wie das läuft. Und über was reden wir heute gerade? Wir reden über den strategischen Untergang durch Rückzug der us großmacht wegen der scheinbaren Übermacht der Taliban. Gehen wir darum wieder zurück zum Untergang des Kommunismus mit äh, seinen Parallelen. Da kann man die Parallelen schön sehen. Zur gleichen Zeit liefen damals nämlich bereits die gezielten kommunistischen Langzeitstrategien der Unterwanderung des Westens samt seiner Umerziehung das steht dahinter. Wie aber das, fragst man wieder. Ja? Natürlich mittels Propaganda wie sonst. Ja? Alles geschah strategisch und von innen her nicht mehr mit traditionellen Kriegswaffen, sondern durch ideologische Waffen, könnte man sagen. Ja? Hybride eben. Für den Fall, dass diese allerdings nicht ausreichen würden, trugen sie selbstverständlich stets die altbewährten Kriegsmittel. Also, was es so gibt gleichsam geladen in der Tasche mit sich herum, das war es. Diese aber nur gleichsam als zweite Wahl, falls der hinterhältige kuh nicht gelingen sollte. Der Westen war für diese Kriegslist und Strategie total blind und ist es noch ja. – bis zum heutigen Tag ist es so. Und hier la laufen total parallele Dinge wieder ab. Die neue sowjetische Langzeitstrategie teilte sich damals in vier aufeinanderfolgende Stufen. Also man kann sagen, vier Stufen, aber nur ein Ziel. Eine kommunistische Weltregierung, das war das Ziel. Stufe 1 beinhaltete eine Entspannungsphase am Anfang. Ja. Diese machte den Westen empfänglich für das Ganze, was dann kommt, von Rot. Ja. Nikita Khrushchev begann schon 1956 von Stalin und seinen Genoziden, sprich von seinen Völkermorden, entsetzt, sich öffentlich zu distanzieren. Nach einem Parteitagsbeschluss aber setzte man alles daran, den Westen von der quasi Schwäche des Ostblocks äh, zu überzeugen. Da war Kooperation, Dialoge, Handel, alles wurde auf diesem heuchlerischen äh, Bu Weg buchstäblich neu erschlichen, wenn man so will. Der Ostblock begann seine Schwäche vorzutäuschen, indem er die innere Spaltung der kommunistischen Welt überall herum auf diesem Weg sollte der Westen jede Angst vor der roten Gefahr gleichsam verlieren, so nach dem Motto, schaut doch nur, wie zahm die UdSSR plötzlich geworden ist. Dann baute man aber gezielt eine kontrollierte Opposition auf, um das zu erreichen. Diese tobte gleichsam in allen Staaten des Ostblocks kühn gegen die herrschende Regierung. Und schon während dieser insgeheim kontrollierten Rebellion gegen den Kreml in aller Welt, während das propagiert wurde, wurden gleichzeitig jede wirklich echte antikommunistische Oppositionskraft gewaltsam unterdrückt und beseitigt, entfernt. Ja? Kern und Ziel dieser selbstgesteuerten Opposition waren aber diese. Sie forderten nämlich weder das sofortige und absolute Ende des sowjetischen Kommunismus noch eine Zulassung der freien Marktwirtschaft, wie wir sie hier kennen. Aber genau solche Forderungen kamen eben von der echten Opposition, von den echten Oppositionellen. Die selber gestellte Opposition hingegen forderte lediglich eine sanftere revision und Fortentwicklung des Kommunismus, gleichsam eine äh, menschenfreundlichere Version des Marxismus. Ja, natürlich nicht unter diesem Namen. In der zweiten Stufe dann wurde der Westen destabilisiert. Während also die kontrollierte Opposition überall im Westen verlauten ließ, wie schwach und zerrissen die UdSSR sei, startete man im Hintergrund die gezielte hybride Kriegsführung nach den Vorgaben Lenins, Trotskis, sprich des alten Sun-Zus. Zu Deutsch die unmerklich, weil hinterhältig agierende Zersetzung von innen her hat begonnen. Ideologische Umerziehung von der Picke auf, Propaganda ohne Ende war es, ja. Und alles nach dem Muster des heute bekannten Great Reset und der Agenda 2030, wie wir sie äh, schon in äh, Kla.TV vorgestellt haben. Dass aber der Kreml schon immer mächtige Freunde und Kampfgenossen im Westen hatte, bewiesen die verliehenen Auszeichnungen, wie sie etwa Andrei Sakharov in den USA und Europa bekommen hatte. Friedensnobelpreise an diejenigen, die den äh, hybriden Krieg im Verborgenen vorantreiben, versteht ihr? Und dann kommt Stufe 3. Stufe 3 wurde der Untergang des Kommunismus vorgetäuscht. Untergang vortäuscht. Das ist das Thema, das ist die Parallele heute zu Afghanistan. Man täuscht einen Untergang, einen Niedergang, eine Schwäche vor. Und dann einem Messias gleich Betrat dann KPDSU-Generalsekretär Michael Gorbatschow äh, die politische Weltbühne. Er hatte die Aufgabe, die Sowjetunion vor aller Welt zu liberalisieren, gleichsam zu bezähmen vor aller Welt. Schon während dem ständigen Hochjubeln der Perestroika, aber wurde jedoch das bare Gegenteil dessen erwirkt, was die Weltgemeinschaft äh, gemeint hat, glaub, geglaubt hat, also ja. der Kommunismus wurde weder abgeschafft, heißt das, noch gezähmt, sondern vielmehr schleichend in den Westen eingeführt, durch die Hintertür. So läuft das, versteht ihr, wenn Schwachheit vorgetäuscht wird. Die Kommunisten versteckten ihr Geheimnis im Grunde genommen sogar noch ganz offen, ganz frech, denn Perestroika bedeutet ja nichts anderes als Umgestaltung oder Umstrukturierung. Der Marxismus sollte also mit anderen Worten nicht beendet, sondern lediglich ein bisschen aufpoliert restauriert werden, nicht mehr, nicht weniger. Und das Horrorbild, Kommunismus sollte auf der ganzen Welt verschwinden, ja? parallel dazu jedoch sollten die marxistischen Konzepte untergrundmäßig, versteht sich, im Westen eingeführt und zur bleibenden Dominante werden. Diese schleichenden Konzepte des Kommunismus werden gerade in unseren Tagen unter den Begriffen, die wir schon kennengelernt haben, Stakeholder-Kapitalismus, Great Reset, und so weiter hochgejubelt. Sie gaukeln quasi das dadurch aufkommende goldene Zeitalter vor mit seiner Lösung aller sozialen Probleme. Seht ihr, und auf diesem Wege verwirklicht sich die kommunistische Strategie. Lange Jahre zuvor war es niemand anders als der KGB, der diese gezielte Opposition aufgebaut hat. Gorbatschow rechtfertigte dann quasi mit weitem Herzen äh, diese Dissidenten. Und verschaffte ihnen direkten Zugang zu den staatlichen Rundfunksendern usw. Und, so und über diesen Weg bekamen die heimlich gesponserten Oppositionellen großzügig Gelegenheit, in aller Öffentlichkeit weltweit, wenn man so will, Einsprachen zu erheben, auf die man dann großzügig einging. Also über diese Dissidenten wurde gezielt die westliche Meinung geformt und gefestigt, ganz im Sinne und Geiste von Sun Tzu, ja, aber auch Lenin und Co. Ich muss sie nicht immer alle aufzählen. Dann nach gelungenem vorgetäuschtem Fall des Ostblocks war der Westen seit 1991 ein offenes Feld für jede Art der Unterwanderung, jede Art der Beeinflussung und natürlich auch Spionage. Seht ihr, Diese hybride Kriegsstrategie, dieser hybride Schachzug der sozialistischen Indoktrinierungslager hat unsere westliche Gesellschaft schleichend dahin umgeformt, dass die Ideologien von Marx, Lenin, Engels und so weiter gegenwärtiger heute sind, begehrter denn je, ja. aber eben nicht mehr unter dem verkannten Oberbegriffen kommunistisch, leninistisch oder marxistisch, stalinistisch und so weiter. Gerade darin liegt ja gleichsam die äh, trojanische List, nenne ich sie mal. Ja. Und gerade jetzt befinden wir uns in der Stufe 4, das heißt der Einführung des Weltkommunismus. Und wenn ich, ich betone es immer wieder, wenn ich von Weltkommunismus rede, muss du immer sehen, Kapital, Hochgradkapitalismus und Kommunismus. Ja, ja. Also gerade in unseren Tagen beginnt mit anderen Worten die Langzeitstrategie der Sowjets, aber auch ihre äh, Früchte zu tragen. Die angestrebte Weltregierung soll jetzt äh, mit allen Mitteln, ob nun politisch oder, wenn es sein muss, militärisch, soll durchgesetzt werden. In der jetzigen Phase geht es darum, dass das kapitalistische System als gestrandet, als gescheitert und gestorben verkauft werden soll. Im Vergleich zu Afghanistan wieder, die US-Großmacht ist gescheitert, heißt es, ist am Ende. Und hier kannst du lernen, dass wenn so gepaukt wird, dass das bare Gegenteil der Fall ist. Um dies zu bewerkstelligen, wurde die gegenwärtige schwere Weltwirtschaftskrise aber auch mit all ihrer Massenarbeitslosigkeit schon bemüht, Armut, die ganze Armut in Szene gesetzt, sozusagen heraufbeschworen. Das gehört alles zusammen. Ja. Also durch den hinterhältig heraufbeschworenen Zusammenbruch des Mittelstandes, den wir gerade erleben, und mit ihm äh, breite Bevölkerungsschichten, soll quasi das Versagen des Kapitalismus zur Schau gestellt und gleichsam bewiesen werden. Ja. Seht ihr diese Parallelen? unserer westlichen Welt soll auf diesem Weg ein politisches System aufgezwungen werden, das zunächst nicht sonderlich den Geruch des uns bekannten Sowjetkommunismus an sich trägt, denn diesen würde man sicher kaum widerstandslos einfach so akzeptieren. Gerade eben darum fliegen uns plötzlich all die neuen Bezeichnungen um die Ohren, wie etwa Stakeholder-Kapitalismus, öffentlich-private Partnerschaften, New Deal, Green New Deal, Great Reset und und und. Also in der Ausschmückung dieses neomarxistischen Modells wird gerade China und Russland plötzlich eine beträchtliche Rolle zugespielt, wenn man das genau beobachtet. Und das ist auch der Grund für die rege Beteiligung dieser beiden Großmächte am WEF in Davos mit seinem Great Reset und und und. Ich fasse mal kurz zusammen. Die eben aufgezeigte mehrstufige Strategie der hybriden Kriegsführung wurde bereits in den 50er Jahren strategisch aufgebaut. Und das mit Afghanistan mit 2000, 2001, also all diese Parallelen. Ja. Bei der damaligen äh, hybriden Kriegsstrategie handelt es sich um eine gemeinschaftliche Strategie von Hochfinanz und Marxismus, betone ich noch einmal deren Ziel eine absolute Weltregierung ist. Hochfinanz und Marxismus, ich wiederhole, sind und waren schon immer, mit anderen Worten, nur zwei Seiten von ein und derselben Münze oder Medaille. Darum müssen wir diese zwei Elemente auch in der ganzen Afghanistan-Rückzugsshow vermuten oder erkennen. Der gesamte Kommunismus mit all seinen Ausgestaltungen wie Marxismus, Leninismus, Maoismus und und und sind schon immer der Werkstatt der Hochfinanz entsprungen. Das gilt es endlich zu erkennen. Merkt euch das. Die Hochfinanz als heimlicher Kopf des Weltkommunismus hat es schon immer äh, hervorragend verstanden, all seine potenziellen Gegner ausgerechnet durch die gutgläubigen Kommunisten selber zu beseitigen. Ja? Man musste ihnen nur fort klar machen, dass der kapitalistische Gegner der Mittelstand sei, ja, und also zum Beispiel der reiche Fabrikbesitzer und so weiter in ihrer Umgebung. Und schon begannen diese aufgereizten Proletarier gleichsam ihre Fäuste zu ballen und gegen ihre eigenen Brotgeber äh, zu erheben und zu demonstrieren. Mit der gezielten Covid-Pandemie, in der wir uns gerade befinden, versuchen die listigen Hyperkapitalisten dem gesamten Mittelstand jetzt noch in unseren Tagen den letzten Todesstoß zu versetzen, gleichsam. Und zu spät werden all die gutmeinenden Marxisten, Kommunisten, die Grünen, Roten und so weiter realisieren, dass sie durch das Hochkapital über Jahrhunderte mittlerweile nur immer hinweg äh, getäuscht worden sind, hinterhältig missbraucht, man kann auch sagen instrumentalisiert worden sind. Mit ihrem an sich wirklich nötigen Kampf gegen den falschen Kapitalismus aber eben leider auf falscher Ebene, wie eben erklärt, haben sie sich samt dem Mittelstand den Gnadenstoss versetzt. Kurzum, auf der Zielgerade dieser bereits uralten Strategie soll der Westen gerade politisch und ökonomisch noch restlos ausgehungert und abgebaut werden. China hingegen soll mit der Unterstützung Russlands aufgebaut werden. Das ist der Plan dahinter. Und darüber steht, wie gesagt, der Hochgradkapitalismus. Hier streiten sich im Hintergrund aber ganz besonders noch die gespaltenen Freimaurer, Weltlogen, kannst die Superlogen, sie Superlogen nennen, um den ersten Platz. Das ist im Hintergrund im Gange. Merkt euch das gut. Der Deep State ist tief gespalten. Hierin liegt aber auch die Chance, gleichsam, für die Weltgemeinschaft. Künftige Weltentscheide sollen mittels dieser vereinigten Gremien auf den Fundamenten der uralten marxistischen Kräfte stehen. Also diese ganze Parallele zwischen der gerade vorgetäuschten Schwäche der us Großmacht in Afghanistan und der damaligen Sowjetunion lehrt mich vor allem eines – und hier komme ich zum Schluss. Ich sehe eigentlich nur noch ein einziges Mittel, um mit diesen hinterhältigen Kräften fertig zu werden. Ich sage, lernen wir doch alle wieder das Beten. Ja? Beten wir, dass diese Großmächte uns nicht ein weiteres Mal noch einmal in ihre Kriege schicken können sondern dass sich deren Köpfe, sprich deren Anführer, gegenseitig von mir aus den Garaus machen. Das ist ihr Job, sich untereinander zu eliminieren, ja, und wir als Gewinner aus diesem Endkampf der hinterhältigen Drahtzieher hervorgehen, ja, wir das Volk. Ich bin Ivo Sasek, der seit 44 Jahren vor Gott steht.